Heute zeige ich euch, wie man dieses fluffige indische Naanbrot mit dem selbst hergestellten Hefewasser macht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Naan ist eine Brotsorte, die in Südasien sowie im vorderen Orient meist als Beilage zu heißen Speisen gegessen wird. Und es ist perfekt, um das einmal auszuprobieren mit der selbst hergestellten Hefe. Und es ähnelt einem Pizzaboden und geschmacklich so ungefähr einem Stockbrot und ich zeige euch, wie einfach man das einmal mit Hefewasser macht. Unter diesem Video findet ihr die genaue Rezeptangabe mit der Beschreibung. Bitte wundert euch nicht, ich habe gleich die vierfache Menge gemacht, denn das lohnt sich wirklich. Ich habe also 1 Kilogramm Mehl genommen, 2 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz und gebe gerade 200 Milliliter der selbst hergestellten Hefe dem Hefewasser hinzu. Auf diesem Kanal dreht sich alles um dieses Hefewasser. Ich verlinke euch oben rechts nochmal eine Playlist, wenn ihr neu hier seid und noch gar nicht wirklich damit was anfangen könnt. So, dann folgt die Milch und der Naturjoghurt und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Sollte ich zu meinem Kilo Mehl jetzt auch noch zu den 200 Milliliter Hefewasser, da hatte ich dann noch 200 Milliliter Milch, noch wirklich 400 Gramm Naturjoghurt geben und ja, das muss wirklich so sein. Das ganze habe ich dann mit meiner Küchenmaschine kräftig durchgeknetet, da ich Weizenmehl verwendet habe, ungefähr so 10 Minuten bis es schön geschmeidig war und da ich unbedingt noch meine Schüssel brauchte, habe ich das mal eben umgeändert und in meinen Pyrex Glasschale gegeben. Und wenn ihr wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich generell arbeite, auch das findet ihr unter diesem Video. So und ich mache heute wieder eine Stretch und Fold Methode, das könnt ihr weglassen, wenn ihr das nicht wollt. Ich finde aber, dass der Teig das ruhig braucht, damit er noch ein bisschen fluffiger später in der Pfanne wird. Und das ist ganz einfach, ich nehme diesen klebrigen Teig, befeuchte meine Hände und ziehe das eine Ende an die gegenüberliegende Seite. Und das mache ich mit jedem einmal hier so, also mit jeder Seite einmal von Ganz nach oben ziehen, bevor es reißt, einmal rüberklappen und dann jede Seite einmal und dann lasse ich den Teig ganz normal wieder ruhen. Je nachdem, wie warm es bei euch ist und je nachdem, wie stark euer Hefewasser auch ist, dauert es ungefähr so 12 bis 24 Stunden, bis dieser Teig richtig schön aufgeht. Ich hatte diesen Teig morgens gemacht, an einem Sonntagmorgen und wollte das dann abends machen. Glücklicherweise hatte ich wirklich die vierfache Menge. Ich habe die Hälfte dann davon genommen und dann abends gemacht und dann am nächsten Morgen, also nach 24 Stunden, das nochmal getestet und tatsächlich nach 24 Stunden war das Ergebnis viel besser und das Brot noch um Längen fluffiger. Wenn ihr es natürlich eilig habt und es nicht so schnell geht, dann geht es auch mal nach 12 Stunden, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann gebt dem Teig wirklich die Zeit, die er auch benötigt. So, hier habe ich meinen Teig, falte ihn mir jetzt und schneide ihn mir schon mal in vier Stückchen zusammen. Das war jetzt an dem Abend, wo ich ganz dringend so ein leckeres Nahenbrot als Beilage gebraucht habe. Normalerweise könnt ihr eure Arbeitsfläche bemehlen und das dann machen. Ich fand es aber praktischer, weil der Teig sowieso in eine Pfanne geht, dass ich einfach meine Hände beöle, also mit ein bisschen Öl einschmiere und das somit dann geschmeidig und verarbeitbar mache. Also bitte nicht wundern, ihr könnt auch gerne alternativ gerne Mehl dazu nehmen. So, ich habe mir jetzt, da ich ja die vierfache Menge genommen habe, das auch in vier Stücken geteilt und werde dann jedes einmal nochmal in fünf Teile teilen. Der Teig am Abend war sehr klebrig. Ich zeige euch das am nächsten Morgen einmal. Das sind die zwei Stücke, die über Nacht im Kühlschrank gelegen haben. Tatsächlich zwei. Der ist natürlich jetzt ein bisschen fester. Ihr könnt das auch generell machen, wenn ihr noch nicht zu so erfahren mit Hefewasser seid. Der Teig ist meistens ein bisschen weicher, lässt sich nicht immer ganz so leicht verarbeiten, wenn man das nicht gewohnt ist. Dann könnt ihr euren Teig immer mal zum Kaltstellen in den Kühlschrank geben und dann lässt er sich viel einfacher verarbeiten, weil er dann schön fest ist. Das ist dann, wenn man das gewohnt ist, mit der Supermarkthefe zu arbeiten, ist es dann vielleicht so eine kleine Erleichterung. Und für alle anderen, ihr könnt das natürlich auch mit dem weichen Teig. Also, ich habe jetzt hier einmal den Teig, teile ihn in fünf Stücke. Da musste ich tatsächlich wirklich überlegen, ich bin es gewohnt, dass ich das immer gleichmäßig in vier oder acht Stücken mit meiner Tortenmethode teile. Da kam ich ein bisschen ins Schwimmen, aber bei einem Kilo Mehl macht die Übung den Meister. Und je häufiger man das macht, umso einfacher ist das. Und es lohnt sich tatsächlich viel mehr an Menge da zu machen. Denn man kann das natürlich auch noch einfrieren. Und wenn man das dann essen möchte, backt man es bei Ober- und Unterhitze bei 150 Grad einmal auf. Der Ofen sollte vorgeheizt sein. Und dann am besten nochmal eine Schale Wasser unten in den Ofen reinstellen und das Gebäck nochmal ein bisschen einsprühen. Übrigens ein Gebäck in der Falle. Das hatten wir doch schon mal, die köstlichen ungarischen Langosch. Die zeige ich euch mal oben rechts, die waren auch wirklich köstlich. Bei uns gibt es die mittlerweile regelmäßig, weil man die so schön mit den Dips variieren kann. So und wenn ihr mal einen Wunsch habt, dass ihr sagt Mensch, ich habe da hier ein Gebäck, ich traue mich mit dem Hefewasser nicht dran, lasst es mich einmal wissen. Ich helfe euch da gerne weiter, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare hinein. So nachdem ich jetzt einmal hier die stückchen im kreis geformt habe sie habe, habe ich noch mal ruhen gelassen und habe sie dann schön platt gedrückt wie gesagt so ähnlich wie beim ungarischen langosch und dann gehen die in die heiße pfanne achtet darauf dass die pfanne nicht zu heiß ist weil sonst werden sie euch ganz schnell schwarz am besten erst vorheizen und dann wieder so auf mittlere stufe stellen manchmal ist es so dass sie richtig schön blasen schlagen das ist hier jetzt einmal der fall gewesen das zeige ich euch gleich dauert natürlich ein bisschen auf mittlerer Stufe, aber ihr könnt schon sehen, die Oberfläche kriegt immer mehr Bläschen, also 24 Stunden war wirklich perfekt für diesen Teig. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wird und so erfahrt ihr immer mehr zur Herstellung von Hefewasser und wie man selber Köstliches ganz einfach backt. So, die sind richtig gut geworden und schaut mal ich habe hier einen kleinen helfer der hilft mir heute euch zu zeigen wie fluffig und leicht sich das zerteilen lässt also wirklich super einfach und ja hier kann man sehen ich habe einmal nicht aufgepasst es ist dunkler geworden war aber trotzdem super lecker und ich hoffe ihr backt es nach lasst es mich in den kommentaren wissen ich sende euch ganz viele liebe grüße eure emma